Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, was man in der Physik unter der elektrischen Spannung und der elektrischen Stromstärke versteht. Bevor wir aber damit anfangen, zeige ich dir zunächst das sogenannte Wassermodell. In diesem Modell werden viele Größen, wie zum Beispiel die Spannung und die Stromstärke, aber auch zahlreiche Vorgänge in der Elektrizitätslehre sehr anschaulich. Zum Abschluss gibt es eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Fakten im Überblick. In der Natur spielen Wasserkreisläufe eine wichtige Rolle und können sehr komplex werden. Deshalb schauen wir uns zunächst eine vereinfachte Variante an. Hierzu betrachten wir zwei verschiedene Wasserbecken. Eins davon etwas höher gelegen als das andere. Damit das Wasser vom oberen Wasserbecken in das untere fließen kann, bohren wir in den Boden des oberen Beckens ein Loch und befestigen ein Rohr, durch welches das Wasser nun abfließen kann. Damit wir besser sehen, wie schnell das Wasser fließt, befindet sich in diesem Verbindungsrohr ein Wasserrad. Um nun einen kontinuierlichen Wasserkreislauf zu bekommen, benötigen wir noch eine Pumpe, die das Wasser vom unteren Becken wieder hoch in das obere Becken pumpt. So fließt das Wasser, angetrieben durch die Pumpe, ständig vom unteren Wasserbecken hoch ins obere und von dort durch das Wasserrad wieder runter. Ersetzen wir jetzt die einzelnen Elemente unseres Wasserkreislaufs durch elektrische Bauteile. Während im Wasserkreis Wasser fließt, fließt im elektrischen Stromkreis ein elektrischer Strom und statt kleinster Wasserteilchen wird hierbei elektrische Ladung transportiert. Von den Ladungsträgern hast du bestimmt schon einmal gehört. Das sind die sogenannten Elektronen. Um Wasser zu transportieren, eignen sich Rohre aber für die Leitung von elektrischem Strom benötigt man elektrische Leiter, sodass wir also die Rohre und Wasserbecken durch Kabel ersetzen müssen. Damit jetzt der elektrische Strom ebenfalls im Kreis fließt, ersetzen wir die Pumpe in unserem Stromkreis zum Beispiel durch eine Batterie, welche jetzt den elektrischen Strom kontinuierlich antreibt. Und damit wir sehen, ob der elektrische Strom auch fließt, ersetzen wir das Wasserrad, durch eine Glühbirne. Nachdem wir uns einen Überblick über die einzelnen Bestandteile der jeweiligen Kreisläufe verschafft haben, kommen wir zum Vergleich der zugrunde liegenden Größen und damit auch zur Spannung und zur Stromstärke. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, fließt im Wasserkreis ein Wasserstrom, während im elektrischen Stromkreis ein elektrischer Strom fließt. Dabei wird im Gegensatz zum Wasser, bestehend aus Wasserteilchen, im Stromkreis elektrische Ladung durch Elektronen als Ladungsträger transportiert. Wasser fließt ohne äußere Einflüsse, aber immer nur vom oberen Wasserbecken mit hohem Druck zum tieferen Wasserbecken mit niedrigem Druck. Die Druckdifferenz zwischen dem hohen und niedrigen Becken treibt also den Wasserstrom an, und wird durch die Pumpe ständig aufrechterhalten. Auch beim elektrischen Strom gibt es so etwas wie eine Druckdifferenz, allerdings spielt die Höhe der einzelnen Kabel dabei keine Rolle. Stattdessen sorgt die Batterie dafür, dass die Ladung auf der einen Seite des Stromkreises ein sogenanntes höheres Potenzial hat als auf der anderen Seite. Hoher und niedriger Druck entsprechen also im Stromkreis Bereiche mit einem hohen bzw. niedrigen Potential. Und das, was man im Wasserkreis als Druckdifferenz bezeichnet, bezeichnet man im Stromkreis als Potentialdifferenz bzw. geläufiger als Spannung. Die Spannung ist also das, was den elektrischen Strom antreibt. Und damit es eine Spannung gibt, braucht man eine Spannungsquelle. In unserem Beispiel wäre das eine einfache Batterie und für den Antrieb des Stroms über unsere Steckdosen geschieht das durch unser Stromnetz mit den jeweils angeschlossenen Kraftwerken. Den Wasserdruck gibt man in der Einheit Bar oder Pascal an und die Stärke der Spannung wird in der Einheit Volt angegeben. Eine Batterie mit einer Spannung von 1,5 Volt kann also nur ein kleines Lämpchen zum Leuchten bringen. Andere Geräte, wie zum Beispiel ein Föhn, der Kühlschrank oder ein Elektroauto, benötigen dagegen schon eine deutlich höhere Spannung. Und wenn du im Physikunterricht in Formeln die Spannung verwendest, kürzt man sie durch ein großes U ab. Die Stromstärke wiederum ist eine ganz eigene Größe und lässt sich besonders gut durch das Wasserrädchen verstehen. Wenn der Höhenunterschied zwischen den beiden Wasserbecken sehr niedrig und die Druckdifferenz entsprechend niedrig wäre, dann würde das Wasser nur sehr langsam und in geringen Mengen durch das Rohr tröpfeln und das Wasserrädchen würde sich nur sehr schwach und langsam drehen. Einen starken Wasserstrom erhält man hingegen bei einer großen Wassermenge, die in sehr kurzer Zeit durch das Rädchen fließt. Genauso wie es tröpfelnde Bäche und reißende Flüsse gibt, gibt es auch elektrische Ströme mit einer großen oder niedrigen Stromstärke, in denen entweder viel oder wenig Ladung in einer bestimmten Zeit durch die Leiter fließt. Angegeben wird die elektrische Stromstärke hierbei in der Einheit Ampere und in Formeln wird sie durch ein großes I abgekürzt. Jetzt nochmal die wichtigsten Fakten zum Stromkreis im Überblick. Wenn ein elektrischer Strom fließt, dann wird dabei elektrische Ladung, zum Beispiel durch die Bewegung von Elektronen, transportiert. Die Spannung ist das, was den elektrischen Strom antreibt. Ihr Formelzeichen ist ein großes U und ihre Standardeinheit ist Volt. Die Stromstärke gibt an, wie viel Ladung in einer bestimmten Zeit durch einen Leiter fließt. Ihr Formelzeichen ist ein großes I und ihre Standardeinheit ist Ampere. Zum Schluss, wie gewohnt, ein passendes Zitat, diesmal vom Chirurgen und Aphoristiker Klaus Koch. Ohne innere Spannung gibt es keine Geistesblitze.